In diesem Video zeige ich euch, wie ihr TikTok am besten einstellt, wenn ihr eure Privatsphäre dort schützen wollt. In TikTok findet ihr eure Privatsphäre-Einstellungen, indem ihr auf euer Profil und dann oben auf die drei Striche geht. Wählt dann Einstellungen und Datenschutz aus. Klickt dann nochmal auf Datenschutz. Mein wichtigster Tipp an euch, stellt euer Konto auf privat. So kann nicht jeder sehen, was ihr veröffentlicht, sondern eben nur Leute, die ihr auch bestätigt habt. So behaltet ihr die Kontrolle über eure Videos. Achtung, ein Hinweis zu den folgenden Einstellungen. Manche Einstellungen sind nach meinen Tests nicht in allen App-Versionen verfügbar. Also je nachdem, was ihr für ein Smartphone habt, wundert euch bitte nicht, wenn es irgendeine Einstellungsmöglichkeit bei euch einfach nicht gibt. Nutzt einfach nur die Möglichkeiten, die ihr habt. Falls ihr selbst Videos hochladet, entscheidet, wer eure Videos kommentieren darf. Je nachdem, welches Alter ihr bei der Anmeldung angegeben habt, sind Kommentare vielleicht bereits gesperrt. Ihr könnt je nach App-Version auch bestimmte Stichwörter oder ausgewählte Kommentartypen filtern. Außerdem könnt ihr hier entscheiden, wer euch erwähnen darf. Ihr könnt euch auch eine Nachricht schicken lassen, wenn ihr erwähnt werdet. Je nach App-Version könnt ihr außerdem einstellen, dass nicht jeder euch in Videos markieren kann. Entscheidet, ob eure Freunde sehen dürfen, wem ihr folgt und ob sie sehen dürfen, welche Videos ihr mit Gefällt mir markiert habt. Falls ihr ein öffentliches Konto habt, könnt ihr auch Einstellungen zu Duets und Stitches vornehmen und da eben auch einstellen, wer das mit euren Videos machen darf. Ein paar kleine Tipps habe ich noch für euch. Geht dazu wieder zurück in die allgemeinen Einstellungen. Hier könnt ihr im Menüpunkt Sicherheit unter Deine Geräte einsehen, ob euer Account noch an einem anderen Gerät eingeloggt ist. Wenn ihr in den allgemeinen Einstellungen runterscrollt, findet ihr den Menüpunkt Digital Wellbeing. Hier könnt ihr euch nach einer bestimmten Zeit daran erinnern lassen, wenn ihr oft länger durch TikTok scrollt, als ihr es eigentlich wolltet. Außerdem könnt ihr den eingeschränkten Modus einschalten, wenn ihr manchmal unangemessene Videos seht. Geht auch die Einstellung am besten auch direkt in eurem Gerät durch. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt gerne einfach hier einen Kommentar.